Wahnsinn! Die, hier kommt die MSA, die schnelle medizinische Hilfe, immer ganz schnell. Leider zivil unterwegs, aber ich sehe schon, der Koffer ist dabei, aber das Blaulicht fehlt. Das ist wirklich so eine Art ähm, Notarzt in Silberfly Express. Das ist guter Service wirklich, dass sie so schnell da sind.